Daumen, Guck mal, der wachst Und du? Guck mal, der wachst den Wir machen es durch Technik. Ja, genau. Wie bist du? So geht das. Ja, der Tor ist eng Der, der, der, der, start der ist Auf ja, ah, Die sind direkt. 66 Achtung. nicht gut den Scheiße, das dritte Tor! Mit 66 Jahren los, was man tut alles Gute zum Geburtstag! Ja. Ja. zu dieser offenen Preisverteilung, Siegerehrung hier auf der madrid schütte Bis gestern hat ein wunderschönes Wetter. Heute ist der Winter eingekehrt. Richtig ein kalt geworden. Ich glaube, wir haben das gut gemacht. Gestern, das ist Abschlussrändern, das zu organisieren. Und die Siegerin heute auf Nachmittag haben wir die verschoben. Gestern wäre es noch ein bisschen schlimmer gewesen als jetzt. Heute ist ein bisschen kälter. Ich hoffe, sie hat eine schöne Woche, vier Tage. Guten Schnee, relativ gutes Wetter. Ich hoffe, sie sind alle vier Koste Beim Apreski und im Hotel. Danke auch an die Service-Leute, besonders einen Applaus verdient, die sie jeden Tag betreut haben. Wir haben wieder wie immer jedes Jahr die Kategorien so eingeteilt, wie es in der Ragenliste vorgesehen ist. Und da beginnen wir jetzt höflicherweise mit den Damen. Und da beginnen wir mit der Kategorie D1 1960 und Delta. Da haben wir heuer eine Siegerin, die auch letztes Jahr... Doppelsiegerinnen, das ist die Otti Steinführer hey! Ganz nach oben! Karl ist ja da! Jawohl, der Karl ist da! Die Silbermedaille, Bärbel Stanjek mit 28,82! Und die Bronzemedaille, die Regine Lempin beim Kurschen! Regine Lempin beim Kurschen! Da. So, dann werden wir diese beiden Medaillengewinner verabschieden mit einem zweifachen. Ja. Super, Dankeschön. Nächste Kategorie: D2, 61 bis 66 geboren. Und dann auf Platz 1 die Goldmedaille: Gabi Schlingenseif. Bei D3, 67 bis 76. Platz 1 Goldmedaille: Josefine Nesepita. Bei Christian. Die Britta Erdelmann <lacht> bei Toni. Erdelmann bei Toni und die Bronzemedaille Marion Christoph bei Jonas. <lacht> Der, der, der, der Rudi möchte gratulieren auch. Ich mal, Rudi kommt nach vorne, bitte gratuliere. Die, die abrischte möchte hier Präsent machen, Rudi. Jawohl, Rudi, gut gemacht. Ein Applaus für unseren Rudi und die Gruppe, die verabschieden wir mit einem dreifachen Hip Hurra! Himfib! Hurra! hip Hurra! Hurra! Super. Dankeschön. Wie fühlt man sich denn als neu Siegerin zum zweiten Mal nach 2016? Ja, 2016, 2017, das ist jetzt natürlich so eine Art Verpflichtung, ne? so ein Triple zu machen. Werden wir sehen. Aber es ist ein tolles Gefühl. Gut, also sehen wir uns nächstes Jahr wieder hier. Hoffentlich. Ja, gut. Jetzt hast du hast immerhin den Siebplatz belegt ist bei dem Rennen und äh, bist du soweit zufrieden oder waren deine Ziele höher? Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. <lacht> Tiefschnee, aber äh, beim, äh, beim après beim Tanzen haben wir auch den ersten Platz. Ja. Ja. das sind wir ja ganz gut. Wir haben ja auch einen sehr guten Skilehrer hier, das haben ja. wir auch nicht vergessen. Charlie, ne? ja. was, ja. was, was sagst war, du denn dazu? Wir haben zwar einen, der ist ein bisschen geworden. Ja, ja. Deswegen hat er jetzt den sechsten Platz gemacht. Aber wir verzeihen Sie. Weil du wir haben noch, noch die Frau Wir werden ihn weiter verfolgen. Und die Frau wenn man nicht so schnell loslassen. Ja. Wie war es denn heute? Hast du Stockel als Ziel gehabt oder bist du mitgefahren heute? bin mitgefahren. Und äh, wie war das Rennen? Nee, rennen wir nicht. Nee, rennen nicht. Aber dein Sohn, der war gut. Ne? Jahrgang ja, 67, 71. Da gibt es zwei Erstplatzierte auf Platz 1. Andreas Nicke mit 22,60 und Jan-Claude Riedo mit 22,60 habe ich noch nie erlebt in einer Gruppe, zwei Zeit. Das ist unglaublich. Bronzemedaille Martin Trepp mit 23,41. was Was geht hier ab? Heiße Goldzauber Suppe geht hier. Heiß <lacht> geht's her, die Goldzauber Suppe. Charlie, was geht hier ab? Eine heiße Goldzauber Suppe und der Charlie ist auch heiß. <lacht> ist bisschen Otti ich kann mich vorstellen, Ort Hallo, Charlie. Ja, das ist Lothar. Er ist uns diese Woche untreu geworden. Genau. Wir hatten viel Spaß trotzdem. Und wir freuen uns immer wieder, wenn er auf Besuch kommt. Und hoffentlich ist das nächste Jahr wieder da. Weil sonst haben wir keine Filme mehr. Ja. Genau. Ich heiße Helga. Ich komme aus Österreich, ich bin ja das sechste Mal bei der Skispaßwoche. hat uns wieder sehr gut gefallen und wir kommen nächstes Jahr wieder. Mein Name ist Sino, ich komme aus dem Kanton Glob, ich komme aus der Schweiz. Ich habe das Glück gehabt, nette Sportkameraden treffen zu können, einen lieben Stillehrer. Hat mir sehr gefallen diese Woche und wenn Gott will, komme ich das nächste Jahr wieder. Ich bedanke mich. Hallo, ich bin der Jürgen aus Stuttgart. Ich bin das erste Mal auf der Skitestwoche und es hat mir super gefallen und ich habe mich schon wieder angemeldet für nächstes Jahr. Spitze Woche. Vielen Dank. Günther, kannst du einfach mal sagen, was dir gefallen hat? Die ganze Woche. Es war wieder eine super Gruppe. Die, ja, die ganze Woche? Ganze Woche. Afri-Ski war auch immer super. Ja, warst du jeden Tag hier? Nicht jeden Tag, weil ich muss Skifahren auch gehen. Ach so. Ey, du warst auch noch tanzen, ja? Du warst auch noch tanzen? Tanzen war noch. Ja. Und kommst du nächstes Jahr wieder? Sicher, ich komme mehrere Jahre noch. Das behalten wir im Kopf. Okay. Ja, also ich bin zum zweiten Mal in Sölden. Es war mal wieder super. Wir hatten tolle Gruppe, tollen Skilehrer und natürlich besten Schnee, wie immer. Sonnenschein dazu. Abends, after äh, Ski-Partys. Was will man mehr? Sulden, wir kommen wieder. Hallo, das war einfach krasse. Also, auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Für mich war es zum ersten Mal. Wunderschöne Woche, viel gelernt. Vielen Dank, Jonas. Tolle Gruppe. Schön, dass ich mit euch herumfahren durfte. Und die Bronzemedaille werde ich in Erinnerung behalten. Ah, ja. <lacht> Hallo, ich durfte der Skilehrer in dieser nächsten Gruppe in dieser Skistadtwoche 2017 sein. Es war eine tolle Gruppe. Ich hoffe, ich konnte allen was beibringen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mir alle was beigebracht habt und dass ich von euch viel gelernt habe. Und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen würden. Vielen Dank, Danke. Jonas. Ich war schon wirklich Mal hier in Sulz das ist immer ganz toll. Ich habe eine ganz tolle Woche, ich kann einfach keinen Bäder finden an unserem Skilehrer, Jonas. Das macht so Spaß. Ich komme nächstes Jahr bestimmt wieder. Ich bin begeistert. Tolle Skikameraden, super Skilehrer. Man kann immer wieder was dazu lernen. Tolles Konzept. Klasse Truppe. Gerne wieder. Ich bin der Martin, das erste Mal hier in Sulden. Top Woche. Immer gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder. Ich habe einiges beim Skifahren gelernt. Ich habe festgestellt, ja, den machen schon gut. gut. Vielen Dank, Jonas. Ja, Heute hat es auch geklappt, auf zwei Kanten zu fahren. Super <lacht> gute Sicht, leichter Hang. Also, bis nächstes Jahr. Ja, das ist meine, meine zweite ja. Skitestwoche hier in Sulden. Äh, letztes Jahr 2016 hat es mir sehr gut gefallen, haben uns sofort entschlossen, meine Frau und ich, äh, wieder herzukommen. Äh, hat auch insoweit funktioniert, als dass ich mich im Vergleich zu 2016 in diesem Jahr vom 7. auf den sechsten Platz verbessert habe, beim Slalom. Äh, ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht. Äh, die Jungs hier die, und auch äh, die Marion äh, sind sehr gut gefahren. Also man musste schon ein bisschen was zeigen und es hat mir großen Spaß gemacht und nochmal herzlichen Dank an alle. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.